Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, ihr Lieben, ich bin Sajoa, ich hoffe, es geht euch gut. Stell dir vor, du musst auf Französisch über dein vergangenes Wochenende erzählen. Dann fängst du zum Beispiel so an. Am Samstag bin ich in die Disco gegangen. Jetzt auf Französisch. Bitte nicht sagen, au samedi oder à samedi, je suis allé en discothèque. Nein, es heißt, samedi, je suis allé en discothèque. Wenn wir eine einmalige Handlung meinen, dann setzen wir keine Präposition und keinen Artikel vor den Wochentag, egal ob dieser Wochentag in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt. Zum Beispiel sagst du auch nicht A dimanche, nous allons faire une randonnée en forêt. Am Sonntag werden wir eine Wanderung im Wald machen. Sondern Dimanche, nous allons faire une randonnée en forêt. Wenn du aber eine Aktivität meinst, die du regelmäßig machst, zum Beispiel spielst du jeden Mittwoch Fußball in einem Sportverein, dann kannst du sagen Le Mercredi je fais du foot dans un club sportif. Mittwochs spiele ich Fußball in einem Sportverein. Also du musst ein Le vor den Wochentag setzen, wenn du diese Aktivität jeden Mittwoch machst. Encore ein Beispiel. Le jeudi, je fais du Hip-Hop avec mes amis. Donnerstags tanze ich Hip-Hop mit meinen Freundinnen. Also, hier ist gemeint, dass du jeden Donnerstag diese Aktivität machst. Und wenn du deinen Freund oder deine Freundin nächsten Freitag triffst, dann kannst du ihm oder ihr sagen, A vendredi prochain oder, wenn der Freitag nicht mehr so weit entfernt ist, A vendredi. Und nicht jusqu'à vendredi. Juska bedeutet zwar bis, aber wird nicht in diesem Kontext verwendet. Also, a vendredi, a mardi, a lundi, etc. Und jetzt sage ich dir bis bald. A bientôt und danke fürs Zuschauen. Au revoir. Bisous.